Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Und wir gehen direkt ins Stadion. Adi, ah, Hallo, Hopp. Ja, äh, eben. Letztes Mal haben wir gelernt, was Rose eigentlich will. Und wir haben die Vorrunde gewonnen. Gegen Mary und Hopp und Gegen Random hat Hopp gewonnen. Da werden wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Galar. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Und wir dürfen heute den Finalkampf gegen Delion starten. Melde dich an. Und natürlich... Wie gesagt, ich kenne die Story schon. Wir wissen, ich spiele nicht spoilerfrei hier dieses Mal, weil es nicht ein story Let's play ist, sondern ein Nuzlocke. Auch wenn unterdessen nicht mehr viel verreckt, weil ich überlevelt bin. Yo, Baldwin! Den habe ich voll vergessen. Frauenball, nice. Ähm, ja, ich bin ein bisschen überlevelt. So ganz ein bisschen. Oh, wir kämpfen gegen sieben Arenaleiter noch. Whoops. Diese... Ganz ehrlich, allein schon... Ähm, Twilight Wings, das ist also... Äh, ich weiß nicht, wie sie das Deutsch heißt. weil ich habe sie auf Englisch geschaut. Äh, die Pokémon-Serie, die auf YouTube hochkam. Die hat allen Arenaleitern so einen Charakter gegeben. Ich, ich, ich finde die cool. Das hatte ich schon lange nicht mehr. So einen Bezug zu diesen ganzen Dudes hier. Gen 7 war halt irgendwie so zwanghaft. Ja, dieser kleine Chris, der war ganz lustig. Und haha, der kann mit Elektronik umgehen. Und die anderen waren mir halt so scheißegal. Und hier ist so... Yaru ist voll cool. Der hat Beef mit seiner Mom. Das sieht man auf seiner liga auf der einen. Ich weiß nicht, ob ich die habe hier. Ich habe sie sicher in der anderen. Aber ich habe hier noch gar keine Collectors. Die gibt es erst später. Man hat halt Kate, die so voll abgeht. Rose, der hat ein richtiges Arschloch. Kabu, der was will. Sie ist halt so voll. Sie will stärker werden. Das ist twilight Wings genial. Sie will Nachfolger haben. Er ist einfach cool. Er ist ein dummer Typ. Ja, das sind, die sind alle cool. Das ist auch cool. Der hat so seinen eigenen Stil gefunden. Da kein Bock drauf eigentlich. Aber er ist halt da. Er ist halt loyal. Ich mag die alle. Ich finde die toll. Ja. Bitte. Aber warte mal, wenn wir nur sieben Arena-Leiter haben. Gab es nicht acht Challenges? Reden wir die Medaille schneller. Hey, aber es gab doch acht Challenges. Wer fehlt denn? Yaro war da. Ah, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Einer fehlt aber. Auch beim Intro hat schon einer gefehlt, aber ich weiß nicht mehr, wer. Ja. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion, euer Champ, und ich erlaube mir mal, das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galaregion an diesem Wettkampf wachsen, aber noch mehr viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangt. Also dann genug geredet, hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für... ...eröffnet!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 Ich habe noch eine Rechnung mit Adi zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen sie antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie Sie fortfahren wollen. Glaub mir. Ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist, aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Zeit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen, dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistenten Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann? Dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist? Wird alles nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Und jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch. Ausgerechnet dir! Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat der Forderung des eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten! Was mag wohl sein Bewegung gewesen sein? Etwas ein berühmter Traum, dass das Skalar irgendwann die Region mit den stärksten Trennen von allen werden soll? Oder wittert er hier eine Gelegenheit, das Können von Adi zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Okay. Arenaleiter Betis fordert dich heraus. Es ist halt ein Arenaleiter. Stimmt, die alte war glaube ich nicht da. Papella. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Deswegen openen man mit Specials. Nicht mit physischen. auf Stahlflügel mal und danach auf Max Steel Spikes in den letzten zwei, drei Pokémon. Der Gardevoir ist halt Tank ja. und das will ich nicht unbedingt Verbrennen lohnt sich halt nicht. Oh warte man, da hat nur vier Pokémon, ich hätte deine Maxen können. Weil die Max Attacken haben halt eine Trefferchance von hund also von. trifft immer, ja, die, die haben keine Genauigkeit. So. Und Max Steel Spike in die Fresse von Gardua Boah, wow, zum Glück. Stealsplack müsste eigentlich mehr Defens boosten, ne? Ja. Außerdem, also ein Donnerangriff und ich bin weg. Ich muss mega aufpassen. Ah, was war Galoppa nochmal. Das ist eben nicht mehr Feuer, meinte ich. Wir haben noch nicht gegen Galoppa gekämpft. Nein, ich austauschen. War ein weil das ist sicher ein Fee, meinte ich. Boah, da frisst aber gut Damage. hallo Ah, da, Psycho-Fee ist es. Ich drin. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, dass du schon gewonnen, was? Ja. Deiner Steel Spike. Zeigen wir Ihnen ein pinkes Spektakel. Zeit für giga dynamax Max Leben Das habe ich mir jetzt auch gemacht. Fürs Bizarro-Team sogar. Das fies verdammt gut. Und langsam. Das ist kein One-Hit. Okay, das heißt, er wir wird nächste Runde klein und wir müssen gucken, dass wir das rausholen. Die alte Schachtel hat mir diese Attacke beigebracht. Und jetzt benutze ich sie. Oh oh. Ja, ich wusste, irgendwann stirbt noch was. Okay, Flap Flap ist wack. Ich hab keinen Pelipper mehr. Hab ich noch einen Flugtypen? Nee, ich habe aber einen Wassertypen, der reinkommt. Scheiße. Ich hab vergessen, das Gift effektiv ist auf Fee. Ja, das heißt, ich mache den Champ Cup ohne Pelipper. Bisschen doof. sind vorbei, aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von feen Pokémon zeigen. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Adi und ihr überragendes Team haben Betis in die Knie gezwungen. Hey, Betis, gut gekämpft. Wir wollen dein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Dabei habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt einfach alle Mal an den Nergel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe und das ist alles nur deine Schuld. Das VIP-Plätze da hinten? Fuck. Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arena-Leiter der arena zu bleiben. Naja, wenigstens soll es nicht lang, allzu lange dauern, bis ich Papelle übertroffen habe. Ich bin nämlich ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stapel jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre! Doch jetzt zieht sich Adi für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupeppeln. Hey, äh. Ich habe schon zwei Pelipper verloren. Okay, ja, wir müssen rauslaufen, sobald wir soweit sind. Äh, Pelipper nehme ich runter und ich nehme das Item weg zu Markieren, dass er tot ist. Warte mal, ich kann hier auf meine Box zugreifen. Nice. Ach so, weil das Turnier noch nicht angefangen hat jetzt. Okay. Das macht Sinn. Okay, was können wir auf dem spielen? Einen Fokus-Dash will ich halt nicht einfach so raushauen. Kingstown wäre halt nice. Ich guck mal, ob ich sonst noch was habe. Überreste habe ich keine, oder? Nee. Komm, ja, ich gebe dem äh, Crit Chance auch. Das ist gar keine dumme Idee eigentlich. Mir nee, schaut eh nur schon eine Crit Chance jetzt noch ein bisschen höher. Okay. Jetzt geht's ans Turnier. Und da sind wir wieder mit einem langersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Adi, die berühmte junge Hoffnungsträgerin des Champs, Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Na du? Du bist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kilton gekämpft haben. Dillion ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch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 Ich wollte gerade sagen, ich habe Energieball drauf, aber Tag, das ist so das Einzige, das ist null interessiert, dass ich Energieball kann. Fuck. <lacht> Sanja wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspielen, vergiss es. Ich habe immer die nur 5 Pokémon dabei. Ich könnte ihm halt wirklich einen, äh, den Wahlschall geben, für ihn Weil er wird halt einfach immer überrannt vom Tempo. Und das kann halt gefährlich werden. Im PvP kann man es das machen, dass man langsamer ist. Aber im PvE ist es halt so, dass wenn du schneller bist, dass du eigentlich immer einen Vorteil hast. Es gibt kaum ein Pokémon im PvE, das wirklich davon profitiert, langsamer zu sein. Außer du selbst spielst es mit deiner Strategie. Dann vielleicht. Ja, wie sieht es aus? Drei Pokémon, ne? Risiko? Risiko. krit aber nicht effektiv ah doch, neutral. ich dachte nicht effektiv was ein lebensbalken lag sogar und wir haben ein grasfeld das heißt ich heile mich am ende von jedem zug noch ein bisschen das kann mir noch ein paar kp besorgen ich glaube ein 16 max aber nicht von der dynamax max sondern vom standard max Alright, damit kann ich leben. Ich wollte gerade überlegen, ob ich Hagel mache, wegen dem Typenvorteil, aber Wasser ist ja neutral auf Eis und dann mache ich halt selber wieder den Damage, mit dem ich mich mit, äh, mit dem Grasfeld heilen könnte. Für nichts. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Waterblick. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Giga, deine maximiere dich, kamalm. Ja, aber Pflanze macht halt vierfach Schaden auf das Vieh, deswegen finde ich das nicht so toll. Also, doch, es ist halt, alle Fossilien sind halt Gestein und meistens halt Wasser, ähm, aber, okay. Ich mag das Vieh eigentlich, es ist stark, aber der Typen- äh, Typenverteilung ist halt mal wieder richtig unfair für die und... Sowas mit vierfach Schaden ist halt ziemlich schnell Feierabend normalerweise. Ich weiß es nicht, du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Ah, die hat gewonnen. Sie hat es schon wieder geschafft. Sie hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena-Challenge. Mein Partner hat mit deinem Max ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geklettert und du stehst noch immer fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sanja vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Wo bin ich? Gegen Sider kampf Okay. Nach eh gegen Roy mit Drache. Eigentlich Standard. Aber jetzt muss ich gegen Kampf und ich habe meinen Flug-Pokémon verloren. ist halt kacke. Ich mag die Übersicht mehr. Mehr. Muss ich überlegen, mit was ich opene. Was kann ich alles benutzen? Flug, Fee und ich glaube Psycho. Also nichts, was ich habe. Ich meinte Psycho ist... Ja doch, Psycho ist glaube ich auch effektiv. Flug und Fee bin ich mir sicher. Psycho glaube ich auch. Aber ich habe nichts davon. Also könnte ich einfach mit Octodad brute forcen halt. Und Notfalls auf Scream rausswappen. Aber dann bringt der Expertengurt halt wirklich nichts. Weil Expertengurt ist nur gut, wenn ich äh, sehr effektiv bin. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Weiter in die nächste Runde des Champ Cups. Wir starten nun die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Adi sich mit einem unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arena Leiterin Kate bezwungen. Wird sie ihre Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach Saida, dem Wunderkind des Karate geht. Einen riesen Applaus bitte! Eins steht fest. Dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird ordentlich für Herzrasen sorgen. Wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. Arena Leiterin, sei da, dich heraus! Mag den Charakter. Ich mag auch ihren Bruder, diesen kleinen Dude mit, dem, mit, dem, mit der Geistmaske, aber sie mag ich auch. Du hast mich zwar schon einmal besiegt, aber jetzt zeige ich dir, was ich wirklich drauf habe. Warte, ich habe mich gerade auf Eis gelockt jetzt. Okay. Ja, ist okay. Der ist halt Eis, er flugt, deswegen. Ich könnte ihn halt jetzt höchstens rausnehmen. Es kommt auf an, was kommt. Vielleicht, dass ich Scream kurz reinnehme für eine Runde. Lauchzillot ist halt nur Kampf, ne. Ja, ich schmeiß kurz Scream rein. Danach will ich eigentlich mit Siedewasser durchprügeln. Und wenn er Dynamax kann ich ja eh machen, was ich will. Das wahl -Item gibt den Bonus, ist aber nicht ein Lock, wenn ich im Dynamax-Modus bin. Lauchzillot wollte ich auch spielen für PvP, habe ich bis jetzt aber noch nicht gezüchtet. Steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich muss kurz gucken, welches stärker ist von beiden. Matchbomb hat einen 90er, äh, Overdrive hat einen 80er, deswegen. Auch Co-Octo müsste nur Kampf sein, wenn ich es richtig habe. Kampftypen sind nicht so ausgelegt mit Doppeltypen irgendwie. Also Resladero mit Kampfflug war halt nice, aber irgendwie auch mega anfällig. Ko-Octo müsste auch nur Kampf sein. Ich dachte der ist Kampfwasser, aber das. Ist, ja genau Kampf. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn der Kampfwasser wäre. Oh und der Burn connect nicht mal. Ja, die wird dann jetzt natürlich heilen. Also ich mache Damage. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich Max und einen Regen beschwöre schon mal. Dass ich danach mehr Schaden mache. Aber ist halt ein Risiko. Nee, ich lasse das mal. Und gehe nächste Runde um beginnen in Max Und mache äh, Dynamax Flutwelle. Es nur deiner Flut, okay. Ja, das macht nicht ganz so viel Schaden zum Glück, aber meine inne sinkt. Ich wollte dann nur mal sicher gehen, deswegen mache ich jetzt zwei Runden deiner. Weil es kommt, es, ist, es kommt drauf an, was jetzt kommt, ne? Machomai, Easy Olam drin. Ich glaube, Machomai kann kein Donnerschlag. Bleibe standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Und er hat eine coole Dynamax-Form auch. Wir gehen natürlich weiterhin auf deiner Flug. Menno, dann schlagen wir ihm alles kaputt. Ich zolle deine Stärke und meinen Respekt. Giga Dynamax! Giga-Fokusschlag. Die Attacke meines Pokémon ist so knallhart wie meine Karate-Künste. Okay, ich habe mehr Damage erwartet. Oh. Ja, okay, Step plus Regen und alles. Es ist schon recht stark. Unfassbar, wie stark du bist. Um Einheit, ich barfuß, wie ich bin, die Flucht ergriffen. Und Ani macht den Sack zu. Sei, er ist besiegt. Danke für diesen Kampf. Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich. Aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen. Gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten. Möge sie dein Herz stellen. Wir verabschieden uns an euch einer kurzen Pause. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran! Wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Ah. Ich war noch bei... Das ist voll uncool, der Erste gegen den letzten Arena. Hey, nicht schubsen, Mary. Oh, die tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness sich aus Revanche besiegt. Aber was macht mein großer Herr Bruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf deine verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm hinterhalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, das bin ich mir sicher. Das ist mir schon klar, ich habe genau gesehen, was du für einen tollen Kampf hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Adi. Schnapp dir den Titel, ich feiere dich auch an. Sorry, dass wir dir gerade wieder zum eigenen Drama ein Kotelettanzug gelabert haben. Das ist sicher das Letzte, was du von einem entscheidenden Kampf deines Turniers brauchst. Roy, ich warte schon auf den Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hake ist. Easy. Der Herr spielt der Drachen. Und, naja. Ich glaube, meine Wahl auf den Starter ist gefallen. Oktellier ist dann neuer MVP, nachdem es äh, Scream die ganze Zeit war. Es ist soweit, meine Damen und Herren, der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Delion herauszufordern? Wird es Adi sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Jetzt hast du es also bisher geschafft, du bist echt eine Nummer für sich. Delion hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Delion antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe, Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Nice. Du denkst mir sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Droid kennenlernen. Das einzige Problem wird sein, sein Puraludon, Stahldrache. Da wird mein Eisstrahl nicht viel machen. Okay, er geht nicht auf Drachen, interessant. Aber mit OctoDet habe ich halt eine super Typenabdeckung, deswegen ist es ein guter Opener. Eigentlich? Wenn es nicht. Dürre, er zittere vor der Kraft der Sonne. Ich hoffe, er hat nicht verschiedene Wetter in einem Team drin. Nicht, dass ich damit nicht klarkomme, aber es ist halt einfach useless. Ja, Dann zieht er was er connected, so gut ist das ist nichts mehr. Viscogon. Es wird gegangen nur Drache oder Drache Wasser. Nur Drache Scheiße und ich habe natürlich mein Eisstrahlen Risiko. Wenn ich sie den Ja komm, ich mach. Ich gehe mit Scream rein. Gift müsste normal funktionieren. Ich habe weder Eis noch Drache noch Fee, außer halt diesen einen Eisstrahl, den ich aber nicht brauchen kann jetzt, weil ich mit. Weil er mit Quirtle startet. Sparten. Sorry. Ja okay, der connected nicht ganz so gesund. dance interessant. Es regnet so ein K Ah, ich weiß was da halt. Hat er nicht, okay. Ich dachte dazu was wie Regen genutzt oder so. Libeldra, ja. Libeldra müsste einen Sandsturm aufbringen, eigentlich. Ich rechne mit Sandsturm von Libeldra. Jawohl. Der macht halt nichts, das Wetter rumschmeißen. Weht ihr Winde und beschwört einen Sandsturm herauf. Jetzt fehlt nur noch Eis eigentlich. Aber sonst macht er halt nichts. Das Team ist nicht gut. Also haben mir das PvP, also das äh, Arena-Team viel besser gefallen. Es war viel balancierter aufeinander. Ja, auch Tortunato kann kommen von mir aus. Er hat halt diesen Panzerfeier, die auf Kontakt auslöst. Da ich aber keinen Kontakt herstelle, ist es mir scheißegal. macht macht's nicht mal. Okay, damit schmeckt er meine Wasserattacken halt. Aber das ist nicht so schlimm. Habe ich tatsächlich, guck mal. Okay, ich, ich muss zugeben, von Roy habe ich mehr erwartet, aber im 1 gegen 1 ist er nicht so gut. Also klar, man kann davon ausgehen, dass dieses die ganze Zeit Wetterwechsel halt recht mühsam sein kann zum Content, weil man stellt sich auf ein Wetter ein, dann kommt das nächste, dann das nächste, dann das nächste, aber es ist nicht so. Hm. Deiner ignoriert Schutzschilde nicht ganz, kann sie aber durchbrechen und stellt keinen Kontakt her, weswegen die Panzerfalle nicht ausgelöst wird. Okay, und jetzt kommt aber mein größtes Problem wahrscheinlich. Ich dachte mir schon, die Typenverteilung ist mühsam. Aber wir werden weiter mit deiner Frost angreifen. Weil das die einzige effektive ist. Wir haben Stab drauf. Äh, kein Stab drauf. Äh, Wetterbonus. Meinte ich. Hagel gibt, glaube ich, Wetterbonus auf oder Hagelsturm. Blizzard wird genauer. Pokémon sind äh, Eisattacken sind nicht stärker, während Hagi. Okay, da macht nicht genug Schaden zum Glück. Außer es kommt jetzt ein Bonus dazu, dann ist kacke. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ist ja nicht Stahl. Stahl ist nur geschützt gegen äh, Sandsturm, stimmt. Ja, meine api sind ein bisschen klein aus. Nice. Octillery, der MVP auf jeden Fall. Boah, die Pose war cute. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein Selfie lindert den Schmerz. Er wird mir unsympathisch. Ah, die hat den Sieg errungen. Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Dann kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre nicht längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass sie jetzt nicht locker und zeigst Delion. Die goldene Nummer 000, Adi ah, hat einen so unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was es bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Delion selbst seine Empfehlung für die Arena Challenge geschrieben hat, wird nun beim Champ Match gegen ihn antreten. Hier ist das Ergebnis des Finales. Ey, gleich ist es soweit, was? Ich werde, der, ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Meinen großen Bruder oder meine Rivalin? Boah, das ist echt keine leichte Entscheidung für mich. Lieber nur. Okay. Also das ist Pokémon schon. Du meinst, ich soll Adi anfeuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Follongham Fur verlassen haben. Eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen. Mach das so möglich möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Alright. Oh Mann, mach schneller. Okay, ich bin kurz auf Klo. Bis gleich. Sorry. Okay, bin wieder da. Ganz toll aus meinem Bildschirm, ne? Wir gehen zurück ins Spiel. Ich ziehe meinen Kopfhörer an mit dem Sound für's Spiel. Bacon. Muss den rechten Reiten drin haben, normalerweise. So, also. Jetzt geht's los. Gegen Delion. Wir werden den Kampf nicht beenden. Natürlich. Ist Galashigi noch 70? Ups. Ich glaube ich. Entschuldigung, ich öffne das Medi schon zum vierten Mal. Ich glaube, ich wechsle mal mein Lied auf Galashigi. Ich hatte das in meiner Main Story Teams. Dass Gortrom irgendwann auf Level 70 geblieben und alle, alle anderen waren 90 aus der Main Story mit den DLCs. Das echt dumm aus. Fühlst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerringen. Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr als dich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem po Team nach Pokémon, allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in den Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time! Ich bin Delion, der Champ der Galar-Region. Zusammen mit meinem Partner Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Moment mal, was zum... Da, auf dem Bildschirm. Sieht nur... Was ist das? Ah, hallo Delion und Adi. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die, Gala die Zukunft Galars zu retten. Aber leider wurden dabei gefährlich hohe Mengen Energie freigesetzt. Yo. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Delian. Delian, Adi! Das, das war doch das Stadion von Cloud City, oder? Was hat Rose getan? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er plötzlich versessen von irgendeinem Problem erzählt, das tausend Jahre in der Zukunft liegt. Hatte er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? <lacht> ich, ich muss sofort nach Close City, das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre vielleicht nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um diese Sache kümmern. It's Champ time. Hey, warte, Delion, du war... Und wer ist da? Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Klaus-City verläuft? Sind sie so blöd. Muss meinem Bruder irgendwie helfen? Aber wie? Ich war nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen, Adi. Du schaffst das. Ach, das sagst du doch jetzt nur. Moment. Rose meint, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, oder? Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, dass plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er sowas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff gleich nochmal? Heldenstatue. Sanja hat uns von der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon... Das Schwer okay, ja. Im Schlummerwald finden wir die, genau. Weil ich ja bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon... Wir gehen in den Schlummerwald, cool. Ja gut, dann machen wir das halt. Really? Was macht ihr denn hier, Adi und Hopp? Sagt es bloß nicht, Adi hat das Champ match sausen lassen. Weißt du jetzt etwa noch nicht, Sanja? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es heißt, ein riesiges Raus. Aber was sagen sie da? Ist das wahr? Ich war bis eben im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Erzähl mir bitte mehr. Warte, wirbel Die finstere Nacht, heiloses Durcheinander. Machen mir keine Sorgen. Unser Champ kriegt das hin. Cool. Stopp, Halt, Pause. Haben sie gerade finstere Nacht gesagt? So ist der schwarze Wirbel, der ja, ganz Galar zerstört hat. Wir wollen... Wir suchen das Pokémon des Schwertes. Wir wollen das... Ja, die haben das geschafft. Vielleicht können sie uns helfen. Ja, sie gibt uns irgendwas. Geld. Du was zu tun musst, mein Mädchen. Du bist ja schließlich ein waschechter Wasch Pokémon-Trainer. Adi, es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem Nebel verschont sein Ja, ja Genau hier angefangen, also wir dieses Volley retten wollen Und jetzt in der Legende von Haupt gehen wir wieder hierhin. Alter Level 3, was war das da unten? Ich habe in diesem Wald noch kein Pokémon gefangen, ne? konnte es damals nicht oder bin ich zurück ich glaube ich bin zurück ich glaube ich bin da zurückgegangen ich muss es nachgucken Ja, wir dürfen ja nicht flüchten, deswegen muss ich halt alle mal auf die Fresse hauen. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir hier nochmal herkommen können. Ich guck mal kurz. Und wo aus können wir dann Pokémon fangen? ja okay, dann kann man gegen mich. Oh, so cute, das Ding. Okay, ich sehe jetzt aber nichts vom Schlummerwald hier. Ich lasse den weg, weil ich am Anfang so viele Pokémon doppelt gefangen habe, in dem Sinn. Weil ich halt Overworld Sprite und Random Sprite gemacht habe. Ja, ich lasse ihn weg. rein. Aber wenn, würde ich es eh nicht hier vorne machen. Wenn, dann würde ich hinten was holen. Aber nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe hier nichts geholt am Anfang. Ich glaube, irgendwann konnte ich nicht mehr rein. Ja, ich habe jetzt auch im Video nichts gesehen, dass ich da drin wäre. muss ich jetzt lang ich musste für das intro in diesen wald war das und ich habe dieses intro gemacht äh, dass ich also das, äh, dieses, äh, die, die Endcredits meine ich äh, ich musste in diesen wald rein weil ich die szene hier hinten haben wollte der nebel verdichtet sich wieder Oh. Oh, beide. Sch Schwert und Schild. Nice. Das sind sie. Das müssen das Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Nanu? Warum steht ihr hier so tatenlos rum? <lacht> Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren doch eben hier. Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was fasst du denn da? Außer euch war hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir dann gesehen? Eine Vision oder so? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bü Bücher gewälzt. Darunter euch, welche die dir nicht ausgelascht haben. In einem davon bin ich endlich auf neue Infos gestanden. Die Schwerter Sassian, Schild Center. Jenseits des Schlummerwaldes geboren. Verstehe, danke. Okay. Ja, ich bin hier hinten tatsächlich hingefahren. Nur um diesen Schrein hier nochmal haben, weil der cool aussieht. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht, als er nicht mehr so neblig ist. Weil ich den voll cool fand hier. Wird dann halt voll schön. Ja genau diese Szene habe ich halt gescreenshotet am Anfang mal. Sieh dir das an, Nati. Dieser Ort schaut eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Hm. Reflex, ich speichere trotzdem. Äh, ja, aber eben, weil ich dieses Galas, äh, dieses Dynamax Metbo gefangen habe, habe ich einen Smetpo-Eintrag halt. Aber naja, ja. Das äh, ein Schwert und ein Schild. Zinoadi, Das Schwert und das Schild. Die Legende ist ja so wahr. <lacht> ja. Ah ja. Stimmt, hier kriege ich ja das Schwert. Früher ist ein rostiges Schwert. Das müssen die halt tragen, zum ihre Spezialform kriegen. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest das Glücksbringer ist es gerade noch so zu gebrauchen. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in den Tiefschlaf zu gefallen zu sein. <lacht> Sieht so aus, als seien wir doch auf uns allein gestellt, wenn wir denen und helfen wollen. Ich glaube nicht. Dieser Wald ist voll schön. Aber wo muss ich jetzt hin? Nach Klaus City. Kann ich fliegen nach Klaus City? Ich glaube nicht, weil ich im Wald drin bin, ne? Ja, genau. Halt, ne. Wisst ihr, ich hätte schon gern ein neues Pokémon dazu, aber immer mal so äh, ehrlich sein und sagen, ich glaube nicht, dass ich ans Krieg. Zu mir helfen. Also zur Sicherheit geben. Ah, äh, City, hier. Ich glaube, du hast AP gebraucht. Einfach hier. Ja. Wir gehen kurz trotzdem. Ja, ich, ich will die AP haben. Ja, es reichtzeitig noch zum Weitergehen. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Haus direkt vor dem Champ Match zwischen Delion und DfA, Adi ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wollte die Galar-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendwer ein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassesten Schirm, wie das funktionieren soll. Das ist doch der blanke Wahnsinn. Mir ist es egal, wie gefährlich diese finstere Nacht noch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Ob kann einfach nicht stehen. manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt, das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arenaleitern und Pokémon rechtzeitig außer Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unserem Champion im Ja, wir wollen helfen, genau. Also hopp. Wir gehen rein. Roy hat gesagt, ich bin der stärkste Challenger. Ich bin cool. Hey, du musst mir helfen, Challenge und sowas vergonen. Sofort. Äh, ich meine natürlich, bitte hilf mir, bitte, bitte. Meine Pokémon hat sich aus meinem unbekannten Grund maximiert und ist im Stadion aus der Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnt unbeholfene Art. Nein, er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt, aber. meine andere sich auch maximieren. sich schwarz. Ja. Wir müssen runter und aufhalten. Pokémon namens Endynalos. Der Körper dieses Wesens staut eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dynamaximieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Bitte fahr mit dem Aufzug, das unter Energiewerk und besiegen. Ja. Hop geht auch runter. Klar, weil Hop useful ist. Hat halt richtige Final-Fantasy-Vibes gerade. Was soll das alles? Ich will doch nur meinem Bruder helfen. Wir gehen natürlich rein. Ja, okay. Ich wollte gucken wegen der Zeit, aber ich hab's... Ja, ich mach's. Ist okay. Na nur, was hast du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten. Oh, mit die Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt das Endynalos, Das stärkste aller Pokémon ist bereits erwacht. Stimmt, denn es wirklich Dynamax das also die unendiner form die Unendlich-Form... Hat einfach mal so 1200 Max Stats. Das ist stärkste Pokémon. z -Wise. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast kein Funkenverständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galaregion mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeiten Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich ein Dynalos Wunschsterne verabreicht. Das rote Licht, das in Claw City für so viel Aufregung, aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endionales zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Gal Galaregion zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Oh shit. Okay, sein Theme ist abartig geil. Mal so nebenbei. Rose von Marco Kosmos fordert dich heraus. Auch sein Charakter, allgemein. Ich mag ihn gerade. Ich genieße das mit. Auch wie er sich präsentiert so als Kämpfer. Nicht als Champ oder so. Einfach wie er dasteht, wie er seine Pokémon behandelt. Habt ihr gesehen, wie er sich so auf dem Pokéball... Das war heftig, ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Ito? Okay, nächste Runde wird geheilt. Ich muss mir einen Top-Trank gehen, müsst <lacht> ihr. Äh, ich mache nochmal einen hyper Eventuell muss ich ihn rauswechseln. Ich weiß, dass ich schneller bin, aber... Hm. Die 5%. Wenn die kicken, habe ich ein Problem. Ja, The Root ist, glaube ich, besser. Das Problem ist, dass Tentantel durch Doppeltypen nur irgendwie, glaube ich, äh, zwei Schwächen hat. Der hat wehgetan. Kann sein, dass ich die Root gerade opfere. Ja, sein Death-Up war zu gut Wie der Sandsturm einfach gar nichts macht für beide momentan Das hat alles ein Risiko, was ich jetzt mache Mach Schaufler mit dem Und danach kommt Octillerie mit der Dynamax Form. Octillery, Octillery, Octillerie mit der Dynamax Form. Autzinger ist übrigens scheiße langsam. spielt den auch im Pizza-Raumteam, da glaube ich eine Init von 38. Okay, ich habe ihn mit Minuswesen gezüchtet, aber. Der ist nicht schnell. Der hat kaum Potenzial in Init. Und kurz gucken, seine Base Init. Das ist glaube ich maximal 50 rum und dann kommt noch Minuswesen, nichts gepusht. Genau 50, ja. Easy. Stream-Deck wieder aufmachen. <lacht> Wie gehen Dynamax Ich gebe ihm einen Siede-Wasser. Nein. fuck you jetzt hatte ich schon Angst Okay, was ist dein letztes Pokémon wir werden beide Dynamaxen das ist klar Patinaraya mein letztes Pokémon das sieht aber nicht gut für mich aus er hat diesen ruhigen Wahnsinn das ist krank Hassig. ich das ist so cool ich bin schneller sehr Raya ist glaube ich reiner Stahl. Leider. Wenn der Boden wäre, wäre das voll gut. Ja, da ist rein stück Stahl. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Ja, der hat auch natürlich eine gigantische Form. Alle Pokémon, die sie benutzen, haben die Dynamax-Form. krass, das Teil ist bulkier, so Und das war wohlgemerkt, dass viel das vorhin ähm, Macho mal kaputt gemacht hat, ne? One-Shot. Damage Intake ist brutal. Und er boostet seinen Spezial-Defense. Aber wir haben Regen. Ich glaube, das kann ich die Stärke wieder aus, hoffentlich. Wir haben keine Verluste gemacht. Nein, nicht diese... Bei Gen 5 haben sie es geschafft, die Endmusik zu ändern, weil es cool war. Weil es gepasst hat. Nicht... Nee, nein. Eine willkommene Abwechslung, zu ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Wie bist beeindruckend, lieber Adi. kennen Wunder, das dass Delion, der unschlagbare Champ unserer geliebten Galar-Region, für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wenn du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich... Mit dieser Sache deiner Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos geweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Edelin hat ihren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter der die Prinzessin vor dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen, ich weiß, ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Endynalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du willst doch sicher auch mitgehen, Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlagen gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los! Geht und seht nach, wie es dem champs zuergangen ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Auch ein Heal. Ein Team ist damaged. Warte noch kurz. Ich muss heilen. Okay, also. Ich gehe mich heilen. Boah, wir haben überall diese Musik jetzt. Wenn wir jetzt rausgehen in die Bildnis, jedes, Net, nee, jedes Netz voll mit Dynamax. Nein. Ja, natürlich voll heftig aber nö. aber alles für level 1 Fritz das sind meine letzten sechs pokémon das ist schon heftig der root ist halt nicht schlecht aber ist nicht gut er ist halt da Wir müssen Endonados besiegen. Ich kann weiterspielen jetzt, aber nee, mache ich nicht. Also ich kann jetzt nicht mehr Story weiterspielen, zeitlich. Aber ich könnte jetzt rausgehen, raiden und so. Also ich bin nicht gefangen hier drin. Ich werde genau hier speichern. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!